war wieder surfen auf der, ach, surfen soll ich schon, Snowboarden auf der Zugspitze und meine Haut kann das einfach nicht ab. Das sind, brauchte aber nichts zu schreiben. Fucking minus 15, 17, 18 Grad das ist einfach so unglaublich kalt. Aber egal. Ähm, wir haben mal wieder ein ganz cooles äh, Thema zur, äh, zur Liebeskummer und so weiter. Äh, und so Verletzung der null kontakt -Regel, also keinen Kontakt mehr zu haben. Und ist ein ganz gutes Beispiel, mh, weil, glaube ich, hier so Gedanken geschildert werden, die, glaube ich, viele so haben. Und naja, die aber nicht viel bringen, ne? Also, ist diesmal von einem Mann. Äh, schlimmer, Liebeskummer nach längerer Trennungszeit. Hallo, lieber Christian. Zunächst äh, an dieser Stelle lieben Dank für deine Videos... Kurz zur Vorgeschichte. Ich bin Anfang 50, ähm, ja lange verwidmet und habe drei erwachsene Kinder. Ja, du hast dann äh, nach dem Tod deiner Frau noch immer mal wieder weiter gedatet und auch so deine Schwierigkeiten gehabt. Ähm ich bin der Meinung, so wie ich es auch mal in Ehe gelebt habe und als Kind schon vorgelebt bekam, dass man in einer echten wahrhaftigen Partnerschaft auch Konflikte aushalten und auch mal durch... Teller gehen muss, denn nur am Anfang ist alles rosa, rot und die Hormone fliegen. Danach kommt echte Beziehungsarbeit. Ja, ist heutzutage aber nicht mehr so angesehen, scheinbar. Ähm Dann, äh von meiner letzten Beziehung habe ich mich vor, von meiner letzten Beziehung habe ich mich vor circa elf Monaten getrennt. Es war eine dreijährige Fernbeziehung konnten wir uns nur jedes zweite Wochenende sehen. Wäre mir persönlich schon zu wenig. Also ich finde, dass, also viele, die mir schreiben, sind ja so, bei dir weiß ich jetzt nicht, aber sind ja so ein bisschen latent, pluspolig bis äh, Möglichkeit, sich so liebessüchtig zu fühlen. Haben wir natürlich alle, mehr oder weniger, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und ähm, ja, und was soll ich sagen? Also man sollte da möglichst Beziehungen führen, die von vornherein nicht so zu Krümelbeziehungen werden, ich sag's mal so. Und ähm, für viele Menschen ist alles zwei Wochen sehen zu wenig. So, ne? und, ähm, und geht nicht, geht nicht, geht nicht. Also oft ist dann auch der Wille einfach nicht da. Irgendwie geht schon. Und vielleicht datest du dann jemanden, der halt so eine sehr dünne Beziehung will, weil das ist nicht das Richtige für dich dann so. Ne? Also ich persönlich sage immer, eine Beziehung, wo man sich nicht in der Regel wöchentlich sehen kann, ist glaube ich für Menschen, die so einen angeknacksten Liebeschip haben, nicht unbedingt das Richtige so. Ne? Ähm, wirklich tolle Frau, ich habe sie damals gesehen, sofort gewusst, mit der will ich nun alt werden. Ja, solche Gedanken sind, ich sage es ungern, immer so ein bisschen pluspolig. Ne? Ich meine, du weißt es nicht, und das ist, da, da geht das schon los mit dieser Fantasie, ja, mit dieser Frau werde ich alt, ja. Ich sage ja, keine Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche, ne? sage ich immer wieder. Und ähm, ja, das ist, ich glaube, in einer gesunden Beziehung, äh, also sagen wir mal so, Leute, die jetzt von vornherein einen sicheren Bindungsstil haben, für denen ist das vielleicht anders, aber wenn man sich so erholt, ähm, wenn man sich so rausgearbeitet hat aus seinem dysfunktionalen Liebeschip und so, Sagt man sowas nicht so schnell nochmal. Ne? Erstmal, weil man weiß, was alles passieren kann. Und man weiß, dass so absolute Sicherheit, dass jemand der Richtige ist, ist oft eher ein schlechtes Zeichen. <lacht> so verrückt ist das leider. So, äh, auch Sie sah das alles so, wir haben uns sehr ineinander verliebt. Ja, aber warum, wenn das denn so ist, warum seht ihr euch noch alle zwei Wochen? Ich vermute jetzt nicht, dass einer in... Südamerika lebt unter andere in Deutschland, ähm, ja, wenn das alles so toll ist. Ne? Es ist so ein Fall, wo es menschlich total passt. Äh, sie war auch ein bisschen jünger als ich, aber unsere Leben sind so verschieden, wie sie nicht verschiedener sein könnten. Ich wohne auf dem Land und ähm, sie, also mit meinen drei Kindern und sie hat keine Kinder. So, jetzt lese ich hier. Ihr wohnt mal so bummelig 200 Kilometer entfernt, äh, sorry, da kann man echt abends hinfahren, wirklich, ähm, habe ich alles schon gemacht, also das ist einfach mangelnder äh, Wille, sich zu sehen, von einer Seite, also von dir aber offensichtlich nicht, wurde ich mal von ihr und das passt einfach nicht damit zusammen, dass man so verliebt ist und zusammen alt werden will. Ihr müsst halt immer wieder diese Worte, also ich, ich weiß, ich wiederhole mich unendlich hier auf dem Kanal, aber Worte sind wirklich nichts wert, wenn sie nicht durch Handlungen gedeckt sind, so, ne? Ja, ähm, da wo sie wohnen, fühlt sich auch nicht heimisch, äh, beruflich ist ein bisschen unzufrieden, wollte unbedingt Familie, ähm, Und sie hat dich dann so ein bisschen gefuturefaked äh, was ja auch schon ein sehr schlechtes Zeichen ist, ähm, dass sie zu dir ziehen will und du hast dich dann umgeguckt nach einer Wohnung und, die, und jetzt schreibst du jetzt aber, äh, je mehr du dich bemüht hast, umso mehr hat sie sich zurückgezogen. Ja, ist wie es ist und so verliebt war sie dann scheinbar schon nicht mehr, sonst würde man das ja nicht machen. Oder, beziehungsweise ihr habt ja auch nicht richtig, vielleicht habt ihr auch nicht richtig drüber geredet oder so, das kann natürlich passieren, aber im Endeffekt will sie dich nicht so oft sehen, wie du sie, ne? Äh, je aktiver also sie hat sich zurückgezogen, auch körperlich, äh, ja. <lacht> äh, nach ein bis zwei On-Offs, was man bei einer fan nicht so wirklich merkt, wenn man sich mal fünf Wochen nicht sieht. Leute, Standards und Dealbreaker. wenn euch jemand sagt, wir sehen uns jetzt fünf Wochen nicht, und ihr seid mal gerade hier ein halbes Jahr zusammen, vier Monate zusammen, fünf Monate zusammen. Da müsst ihr sagen, was ist los? Was soll der Scheiß? Habe ich keinen Bock drauf. Und äh, also eigentlich alle, die mir hier schreiben, fast alle, kann ich immer wieder sagen, ihr müsst viel härter werden. Viel härter. Ne, Einfach sagen: was, was soll der Scheiß? Wir haben sowieso schon eine Fernbeziehung und dann sehen wir uns fünf Wochen nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Und so müsst ihr auch reden mit dem Partner. Habe ich, hab ich keinen Bock drauf was ist los? Hast du keine Lust, mich zu sehen? Und bringt die Sachen auf den Punkt. Also dann lieber lieber gleich beenden <lacht> irgendwie so, als vor sich hin dürbeln zu lassen. Aber ich vermute mal, dass sie sich so ein bisschen am Haken hält, kommunikativ. Aber wirklich viel machen tut sie nicht. Und dann seht ihr euch fünf Wochen nicht. Ne? Wobei immer sie diejenige war, die die Beziehung aufrechterhielt. Also lange Telefonate mit viel Aussprache und natürlich Versöhnungsbergsport. Okay, das können wir auf die Plusseite packen, also positiv, ja. Ich habe mich dann aber in einer Frustsituation im März letzten Jahres die Beziehung endgültig beendet. Ja, und ich denke, es war, es war einfach nicht das, was du wolltest. Ne? Es ist die erste Beziehung in meinem Leben, die ich aktiv beendet habe. Das ist immer gut. Jeder sollte mal beide Positionen erfahren haben. Das macht so ein bisschen demütig. Aber gut, ja. Man muss dazu sagen, dass ich fast immer gefahren bin. Wenn immer nur einer fährt... Nicht gut. Gar nicht, gar nicht gut. Äh, und sie hat so ein bisschen ihre Arbeit davor geschoben. Ja, äh, gut. Äh, kann das jetzt nicht beurteilen, aber es ist ja in der Regel es ist so, ich sage, ich... Erinnert man an, an Prince Harry, der hat sein Land verlassen, seine Familie aufgegeben für eine Frau. Sicherlich, ob das jetzt eine gute Idee war, lassen wir mal dahingestellt. Ähm, und habe ich auch gerade so, so ein Reel zugemacht. Und äh, ja, und sie kommt nicht da von ihrem Beruf weg und äh, kann ich nicht besuchen. Ja. Immer nur Fakten, Fakten, Fakten, Fakten. Alles andere ist uninteressant. Ja. Zudem hatte ich das Gefühl, dass sie gerade so viel macht, um die Beziehung im Status quo aufrecht zu erhalten. Ja, das hört sich ganz so an. Und ist ihr so genügt, wie es ist? Ja, ist ja auch in Ordnung, aber es wird halt so ein bisschen manipulativ, wenn man das verbal anders rüberbringt. Ne? Also so, wenn sie jetzt auch sagen würde, ganz ehrlich, ich bin einfach nicht so der Beziehungsmensch und mir reicht das wenn wir alle zwei Wochen mal Gänseblümchen pflücken oder so, dann weißt du ja, wo du dran bist. Aber wenn du dann so ein bisschen gefuture wirst, ne? Ja. Future-faking ist ja auch eins der wirklich problematischsten Sachen, finde ich. Aber gut, du schreibst ja auch nicht so viel drüber. Ja. Ähm ich habe einfach nach Ach, drei Jahre waren das ja auch. Ja, egal, was. ist auch wurscht. Keine Perspektive, auch, in, äh, auch kein, kein kleiner Wille von ihr gesehen, etwas zu verändern, zumindest mal drüber nachzudenken. In meinem Freundeskreis haben mir meine Freunde zu so verstehen zu geben, dass ich ein totes Pferd reite. Ja, Freunde, Freundesmund tut Wahrheit kund oft. Ne? Die ersten sechs bis sieben Monate nach der Trennung hatte ich kaum Liebeskummer, war befreit, hat mein Leben so genossen. Äh, nice, geiles Leben gemacht, fiel mich auf die Kinder konzentriert. Ich meine, du hast ja auch Kinder und trotzdem machst, nimmst du die Zeit, ne? Es gab null Kontakt äh, zur Ex, ich hatte auch ein paar Dates, was aber überhaupt nicht meine Erwartungen entsprach und ich merkte, dass ich noch nicht so richtig frei bin. Ähm, so, jetzt geht's los, am äh, Geburtstag eines meiner erwachsenen Kinder oder heranwachsenden Kinder hat sie dann ein wirklich schönes Überraschungsgeschenk geschickt, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Also ich sage euch ganz ehrlich, für mich ist das manipulativer Scheiß. Was, was soll das denn? Also entweder äh, sie sagt, hey, das ist scheiße gelaufen, äh, lass uns reden, lass uns wieder treffen, äh, lass uns und dann konkrete Vorschläge, ich, äh, ja, mein Beruf, äh, habe ich jetzt ein bisschen anders gemacht, ich würde äh, jedes zweite Mal zu dir kommen und so. Nein, das ist wieder dieser also ich persönlich, ich weiß, du siehst das anders, für mich ist das so minimaler Aufwand. meines ist es mehr als nur WhatsApp schicken, ich vermisse dich, aber was, was das, ist wieder, das ist, was typischerweise so Leute machen, die einfach, ja, sie will diese Beziehung aufrechterhalten, also bedeutet ihr schon irgendwas, aber dieses Geschenk äh, kommuniziert nicht. Ich werde mir in Zukunft mehr Mühe geben, sondern, ja, habe ich keinen Bock drauf, dass du jetzt einfach weggehst und mich hier so stehen lässt. Ähm... Und äh, klar, soll es ja wieder rangeholt werden, aber es ist hier ja nicht erkennbar, dass sich irgendwas verändert, so, ne? So, ist jetzt wirklich interessant. Es hat so sechs bis sieben Monate kein Liebeskummer. Mal gucken, was diese Scheiße jetzt mit dir macht, ja, ne? Ähm, ich war sogar leicht sauer, habe mich aber trotzdem gefreut, dass sie noch an meine Kinder denkt Wie viel Aufwand ist das und was ist ihr Ziel? Ist ihr Ziel jetzt wirklich eine gute Beziehung zu deinen Kindern aufzubauen? Doch wohl nicht, es geht um dich. Ne? Und was will sie denn jetzt hier? Also natürlich will sie Kontakt, aber ich sehe nirgendwo, dass sie bereit ist, mehr zu geben. Ne? <lacht> oh Mann, ey, ich habe sowas auch so oft erlebt. Ey. Oh Gott, ey. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ja. So, ähm, ab dem Zeitpunkt ist hier ein loser Kontakt entstanden. Ich würde mal behaupten, vielleicht bin ich jetzt zu negativ, könnte ihr gerne kommentieren, genau, was sie wollte. Bei dem sie mal wieder betont, sie wolle nichts aufwärmen. Ja, aber warum meldet sie sich dann? Warum zum Fick kann sie dich nicht in Ruhe lassen und muss sich dann wieder melden? Und dann sagt sie aber gleichzeitig, ich will nichts aufwärmen. Das, das ist so... Ich, ich, das riecht mich richtig auf, Leute. Es riecht mich richtig auf. Also wirklich, das ist, als wenn du einem Hund Essen hinstellst und, äh, und wenn er dann essen will, dann ziehst du es wieder weg und dann sagst du, ich, ich wollte dich gar nicht füttern, wollte dann nur mal Essen hinstellen. Was gäbe es so hast Irgendwie so, ne? Das ist total, ich finde das manipulativ, ne? Was, was will sie denn? Warum kannst du nicht einfach sagen, was sie will? Vielleicht sagt sie, ich will einfach, habe keinen Bock auf Beziehungen, aber zweimal im Jahr Vögel mit dir, ja, und bloß keine Verpflichtungen. Das macht sie, also jetzt macht sie irgendwas und sobald du wieder anspringst, damit du bloß nicht denkst, du hättest jetzt, dürfst jetzt irgendwelche Erwartungen haben, sagt sie, sie will nichts aufwärmen. Ja, was will sie denn dann? Lass, dann soll sie sich doch in Ruhe lassen. Mann, ey, Boah, das riecht mich richtig auf, ey. Sie denkt so oft an uns, ja, ja und, was, da kannst du ja auch nichts von kaufen. Und sie hat sogar einmal geschrieben, dass sie uns vermisst. Oh. Leute, heute geht diesem romantischen Scheiß nicht immer so auf den Leim, ey. Wirklich, ey. Fakten, Fakten, Fakten, Fakten, Fakten. Ich sehe keine Fakten, ey. So, äh, und, oder selbst wenn sie jetzt sagt, hey ich komme mal vorbei, ich komme jetzt zu dir, aber sie macht nichts, sie macht absolut fucking nichts und ich, ich könnte wetten, dass sie einfach nur diese Aufmerksamkeit haben will und die sie jetzt nicht mal kriegt und sie macht nichts, ist sie jetzt zu dir gekommen oder hat sie irgendwie gesagt, was sie will, nichts wirklich, außer dieses, dieses eine Sache, dass sie wieder, wieder in Kontakt kommt, dieses Geschenk, ey. Also also vielleicht bin ich da jetzt zu negativ, das ist einfach nur meine Meinung, ey. ja. Äh, so. Äh, ja. Ich schreibe dann kurz, meist kurz und höflich zurück. Zuletzt, äh, ja, aber du kommst jetzt schon wieder, jetzt geht der Mindfuck nämlich wieder los, ne? Zuletzt vor ein paar Wochen hatte ich dir eine längere Nachricht geschrieben, wo ich nochmal zum Ausdruck gebracht habe, dass die Würfel längst gefallen sind. Ja, dann solltest du aber auch keinen Kontakt mehr mit ihr haben, sorry. Bis du drüber weg bist, ne? Oder in einer neuen Beziehung bist und dann schon mal gar nicht mehr. Und sie selber schuld sein, nicht mal rechtzeitig aktiv zu werden. Ja, aber warum müsste ihr noch mit ihr in Kontakt? Ja. Was soll das bringen? Sie, sie macht keinerlei Anstalten, dass sich irgendwas geändert hätte. Ne? Ähm, ich hätte sie ja auch unterstützt, aber wirklich Bock drauf, muss sie schon haben. Ja, und der Zug ist abgefahren, hat sehr lange im Bahnhof gestanden und sie hat nicht mal eine Fahrkarte gekauft. Ja, zu, zu viel Energie von einer Seite wieder, ne? <lacht> so, dann hat sie wieder irgendein Päckchen geschickt. Äh, was mir echt irgendwie unangenehm war. Das finde ich richtig gut, dass sie das unangenehm war. Also, äh, weil du dich einfach fragst, was soll der Scheiß? Finde ich, so, find ich gut, dass dir das unangenehm ist. Ne? Jetzt eigentlich, ich meine, eigentlich hättest du die den Müll schmeißen können, die Sachen, ne? Wirklich, ja. Äh. So, seit dieser Zeit habe ich sehr viel Grübeln, echt tiefen Herzschmerz und Sehnsucht. Ja, das ist, wenn du aus dem Nullkontakt rausgehst, das passiert dann. Da geht sofort der Scheiß wieder los und du bist wieder genau an dem Punkt, wo du vorher warst. Sie macht nichts, sie krümelt, sie hält dich im Kontakt und du lässt es so. Ne? Und jetzt geht, springt wieder dein Fantasiemodus an. Oh, was könnte alles sein? Oder, oder auch allein diese, dieses ein bisschen, warum macht sie das, warum macht sie das? Das, das ist ja auch so ein ganz starke Sache, die uns liebesüchtig macht, dieses, dieses Warum, warum, wa warum, warum, macht sie das? Warum macht sie nicht jenes? Was soll das? Deswegen ist Kontakt immer scheiße. Ne? Äh, manchmal würde ich gerne mitten in der Nacht ins Auto setzen und einfach hinfahren. Ja, dann bist du hinterher wieder der Stalker. Aber guck mal, du würdest wieder hinfahren, sie macht keinen Schritt, ne? So. Ich denke manchmal, äh, ich weiß auch nicht, ob sie inzwischen wieder einen Partner hat oder längst abgeschlossen hat. Ja, sie gibt dir nichts, außer diese blöden Geschenke, wirklich. Und diese Dinge nur aus Freundschaft oder Langeweile macht. Ja. Wo habt ihr eine Freundschaft, sehe ich nicht. Aber Langeweile ist schon, schon ein bisschen gehaltvoller. Ich denke manchmal, wir waren echt seelenverwandt. Also Leute, damit beißt ihr bei mir auf Granit mit so einem Scheiß, wirklich. Das, damit braucht ihr mir nicht kommen. Da geht es zu irgendeinem. So ESO-Kanal und schreibt denen, dass ihr seelenverwandt seid. Sorry, da, da, das, da kommt ihr bei mir nicht weiter. Äh, wir sind aus einem spirituellen Grund zusammengekommen. Ja, meinetwegen. Aber was ist denn der Grund? Dass ihr so eine drecks weiterführt irgendwie? Oder war vielleicht der spirituelle Grund, dass du dich weiterentwickelst und deine Standards und Dealbreaker klarziehst und sie dein Arschengel ist? Damit würde ich also auch noch mitgehen. Hat wirklich große Träume. Ja, also wenn wirklich für jeden, jeder, der mir schreibt, wenn der mir für den, die großen Träume, die in seiner äh, Beziehung waren, dafür mir einen Euro geben würde, dann wäre ich steinreich, ne, wirklich da. Das, äh, Träume, das ist genau der Punkt, Träume, Fantasien, keine Fakten, es passiert ja nichts. Ich habe einmal zu ihr gesagt, äh, du bist mein letzter Versuch. Und bei mir sind Wörter echt, bei mir sind Wörter kein Scheiß. Okay, warum redest du da mit ihr? Warum? Äh, sie hat mich auch sehr stark an meine verstorbene Frau erinnert. Wow, ja, das ist natürlich hart. muss ich. Das ist echt difficult, ne? Schon eine sehr schwierige Situation, ne? Auch äh, Modul 1 hat mir bisher nicht so richtig gefruchtet, denn ich kann mich echt beim besten Willen nicht an irgendein Problem meiner Kindheit erinnern. Bin sehr gut, gesund. Konservativ, liebevoll, und behütet, erzogen, hatte eine tolle Kindheit. Ja, aber das ist dann wirklich einer der unwichtigsten Punkte von Modul 1, wie deine Kindheit war. Da geht es vor allen Dingen um Steiners und Dealbreaker und Bindungsangst, Verlustangst. Und ich, es sollte nicht ein Dealbreaker sein, dass deine Freundin sich in irgendeiner Weise bemüht. Sollte das nicht eine Sache sein, die auf deiner Dealbreaker-Liste steht irgendwie? und nicht irgendwie, weiß ich nicht, Geschenke in der Gegend schickt und irgendwie so ein Mindfuck mit dir macht. Das muss ja gar nicht absichtlich sein, das will ich ja gar nicht unterstellen. Äh, und wo, wie jetzt deine Kindheit ist, das spielt man Modul... Das ist sicher das ist manchmal eine interessante Erwägung, wo bei dir jetzt nichts ist. Weil alles gut. Außerdem, ähm, ja, müsstest du eigentlich bei Modul 0 anfangen, Liebeskummer, weil du du, du hast ein ja noch im Kontakt mit dir. Und dann kommt man nicht raus aus der Nummer, ne? Hoffe mir jetzt nicht zu streng mit dir, aber ja, ich versuche dich nur ein bisschen wach zu rütteln. So. Äh, zudem kann ich nur sehr schwer manifestieren, habe dazu keine Ruhe mehr. Ja, das ist auch in so einer, ich will das jetzt nicht unbedingt toxisch nennen, aber in so einer, naja, du reagierst ja eigentlich liebessüchtig so ein bisschen, ne. Also insofern schon so ein bisschen toxi, toxi ist es schon. Das ist ja meine Definition eigentlich von toxisch und ähm, da ist auch schwierig mit manifestieren, weil das per se nicht so eine hohe Schwingung ist, ne? Diese toxischen Beziehungen. Oder meinetwegen toxi hier ist auch egal. So, habt ihr so keine Ruhe mehr? Kann es sein, dass das Universum mir nun immer wieder Zeichen sendet, dass der Film noch nicht zu Ende ist? Das ist das gleiche wie dieser Seelenverwandtheitskram. Ich verstehe das, wie man auf sowas kommt, wirklich, ich verstehe das total. Aber ich sage immer: Fakten, Fakten, Fakten, Fakten. Diese Frau bemüht sich auch immer noch kein fucking Millimeter. Die sucht noch nicht mal ein Gespräch mit dir, geschweige denn, dass sie Zeit mit dir verbringen will. Was will die Frau? Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Aber was soll der Scheiß, ne? Sie sagt ja noch nicht mal, sie will wieder Zeit mit dir. Also da, da ist nichts. Und willst du jetzt wieder die Arbeit machen, dann ist es wirklich eigentlich noch schlimmer als vorher, so, ne? Ähm... Wie kann es sein, dass ich nicht aus meinem Kopf bekomme? Du hast sie aus deinem Kopf bekommen, weil du um null Kontakt warst und um ein nice, geiles Leben gegeben hast. Jetzt gibst du ihr wieder die Chance, in deinen Kopf zu kommen. Das Wichtigste ist wirklich null Kontakt. Ich sage es gern auch noch in meinem 10.000. Video. Ich sage eigentlich immer das Gleiche. Ja. Wenn mich äh, jemand kontaktiert oder wenn ich mit jemandem Session habe und er sagt, irgendwas funktioniert nicht, ich komme nicht weiter. Das Erste, was ich frage, ist, gibt es noch Kontakt und dann wird meistens gesagt, nein, aus, na, ja, ja, wir schreiben uns ab und zu oder, ja, sag ich sage ja, sorry, das ist das erste, Nullkontakt, ich habe ja nichts dagegen, wenn man über jemand wirklich komplett drüber weg ist, aber äh, jemand, zu dem man mal liebessüchtig war, sollte man eigentlich im Nullkontakt bleiben, aber natürlich kann man auch, wenn alles geklärt ist, Kontakt haben zum Ex, und hat dann vielleicht schon neue Partner und ich weiß nicht was und wenn du so richtig äh, aber ich gehe mal die Dinge jetzt mal anders an, wenn du jetzt so richtig voll so in deiner Power, vielleicht bist du da auch irgendwann, das ist ja auch alles im Weg und äh, nicht so in diesem Verlust, Angst, modus wärst und so völlig bei dir wärst und komplett neutral ne, und so gar nicht liebessüchtig, da könnte man auch sagen, ja, weißt du, ich will keine Brieffreundschaft, wenn du mich sehen willst, bewege ich deinen Arsch her. Äh, dann haben wir ein Date irgendwie, ich bewege mich hier keinen Millimeter, du hast bisher auch nichts gemacht und ja, das könnte man machen, das wäre aber auch wieder scheinbar ist so ein Dealbreaker. aber da du, da sie in dir so dieses Liebesüchtige auslöst, ist einfach nur Kontakt das Beste, ne? aber es ist deine Entscheidung, ne? musst du, musst da bereit zu sein, ne. Du sagst, dass man nur Kontakt halten soll? Ja, und du machst es nicht. Aber gibt es auch Fälle, wo man es so schnell aufgegeben hat, wo man der Liebe einfach nochmal eine Chance geben soll? Ja, wie gesagt, ich verstehe diese Gedanken und ich glaube, jeder ansatzweise, Liebesüchtige, auch so in Leitversionen, geht genau durch diese Gedanken durch. Ne? Sollten wir uns nicht noch eine Chance geben? Kann man nicht, können wir nicht wenigstens rumpoppen ab und zu eine Freundschaft plus haben, aber jeder kommt auch zu dem gleichen Ergebnis. Letztlich hilft nur Nullkontakt so, ne. Wie gesagt, wenn da jetzt auf ihrer Seite so ein Riesenbemühen wäre, ne? so, sie, sie kommt zu dir, sie, wirklich auf einer, Kon auf einer wirklich stabilen, dauerhaften Basis gibt es sich Mühe. Sie hat an sich gearbeitet, also jetzt nicht, dass sie an sich arbeiten müsste, aber sie hat gesehen, ich mache zu wenig, ich muss da mehr machen irgendwie, ne, ich gebe ihm zu wenig und, ja, würde ich aber mit mir diskutieren lassen, aber da, da, das, das ist einfach nichts, gar nichts. So, oder ist es ist nur eine rosa-rote Illusion? Ja, die mir mein hungriges, einsames Herz vorgaukelt. Jupp. Und man, du hast vielleicht eine glückliche Kindheit, aber du hast natürlich diesen Risikofaktor-Life-Event, das wollte ich auch nochmal sagen. Es sind nicht immer nur die mit unglücklicher Kindheit, ne? Du hast ja ein krasses Life-Event, wer weiß, wie schlimm das war, äh, gibt es auch Fälle, wo man zu schnell aufgegeben hat, wo man der Liebe einfach noch mal eine Chance geben sollte? Ja, aber nee, das also hier auf meinem Kanal kommt es so gut wie nie vor. Äh, klar, wenn man jetzt total im Minuspol hängt und äh, ja und merkt so, boah, ich habe da zu viele Mauern aufgebaut. Und, ja, also natürlich gibt es das, aber nie in diesem Kontext eigentlich so, ne, wo man schon so in diesem Modus unterwegs ist oder fast nie, sagen wir mal. Aber... Mann, es gibt so viele Frauen, ey. Echt? Das ist auch so ein bisschen dieser Mythos, dass es nur, nur diese eine gibt. Das ist auch ein Mythos, ne? Ähm, wir erinnern uns immer nur an die schönen Momente, verdrängen die schlechten. Ganz genau. Ich will halt nicht irgendwann im Sterbebett liegen und bereuen, dass ich diese Frau nicht mehr aufgesucht habe. Du hast es doch schon x-mal probiert, mit der zu reden. Bin ich mir ganz sicher. Überleg dich mal lieber, ob du nicht vielleicht nicht im Sterbebett lieben möchtest und äh, du hast irgendwie 40 Jahre Krümelbeziehung hinter dir. Das fühlt sich bestimmt auch nicht gut an. Ne? Aber du kannst das gerne durchspielen mit dem Sterbebett. Aber dann überleg dir, was die richtige Antwort ist. Äh, ich würde mich sehr über eine ehrliche Antwort freuen. Ja, das habe ich dir gegeben. Ich hoffe, war nicht zu streng, aber ehrlich war es auf jeden Fall. Und ja, Grüße gehen raus und hoffe, du kannst da irgendwas mit anfangen und triffst natürlich deine eigene Entscheidung. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder mm -hmm.